Arbeiten mit Vorlagen ist eigentlich die große Neuerung in der Version 1.11 und sie löst das Problem, dass man immer wieder die gleiche Konfiguration eingibt, wenn man neue Stücke schreibt oder wenn man XML-Files reinliest. Und das demonstriere ich jetzt, wie man damit umgeht. Ich habe hier unser Stück, also das Demostück, ich stehe in deine Krippen hier, reingeladen. Und jetzt mache ich an der Stelle mal eine spezifische Konfiguration für uns zur Demonstration. Ich nehme in der, Seiten, äh, in der Seitenbeschriftung bei zu beziehen bei äh, Eintrage zu Fnoder Demo. Ich habe ja völlig wurscht, was hier steht. Auf jeden Fall, dass wir einfach eine Änderung gemacht haben. Copyright von Musik ist es. Das ist gemeinfrei. So, damit habe ich jetzt praktisch zwei Änderungen eingebracht das Ding und wenn ich diese Änderung immer wieder äh, verwenden möchte, hatte ja, ich ein bisschen heftig hier, das Large, dann nehmen wir mal einfach äh, nehmen wir mal, äh, kleinen Fett oder sowas, dass hier das, äh, das Gemeinfrei da unten noch steht, kann man ja sehen da, hier am Ende, so. Und wenn ich jetzt praktisch diese Änderung inklusive der Stimmaufteilung etc. in all meinen Stücken haben will, in einem bestimmten Projekt, dann kann ich aus der Einstellung, die ich jetzt habe, eine, Vor ein, eine Vorlage machen. Und das geschieht dadurch, dass ich hier unten auf dieses Menü draufklicke. Hier zeigt er an, welche, welche Vorlage gerade aktiviert ist. Jetzt mache ich also hier und sage Vorlage erstellen. Wenn ich jetzt Vorlage erstellen mache, dann hat er das aktuelle Stück in eine Vorlage umgewandelt. Und muss ihm noch sagen, wie die Vorlage heißen soll. Ich nenne sie mal 999-Zupfnoter-Demo. Zupfnoter Demo Das ist eine Demo-Vorlage So, und wenn ich jetzt speichern sage, dann speichert er eben ja diese Vorlage, die ich gerade gemacht habe, unter dem Namen 99 Zupfnoter Demo Was zeichnet eigentlich eine Vorlage aus? Im Wesentlichen das, dass sie eine Konfiguration enthält und zum anderen dass hier oben die Kopfzeilen X, F und T mit solchen Platzhaltern ausgerichtet sind so dass wenn ich ein neues Stück erstelle dass dann diese Platzhalter ausgefüllt werden kann es ist natürlich wenig sinnvoll alle Stimmen die man hat in eine Vorlage zu übernehmen deshalb mache ich einfach mal die Stimmen noch leer so dass dann kriege ich eine sinnvollere Vorlage so, und die, äh, die Texte machen wir natürlich auch leer. So, jetzt speichere ich nochmal. Wie gesagt, er erkennt an der Tatsache, dass da oben in diesen Kopfzeilen geschweifte Klammern sind, erkennt er, dass es eine Vorlage ist. So, damit habe ich jetzt eine Vorlage erstellt. Wenn ich jetzt mit dieser Vorlage arbeiten möchte, dann muss ich die Vorlage öffnen, indem ich hier auf in das Vorlagenmenü gehe und sage ich Dateivorlage aus Dropbox laden und dann gucke ich mal wieder in die WC999 Zupfnoter Demo ah, genau, das ist hier die Zupfnoter Demo die nehmen wir jetzt diese Vorlage und dann habe ich jetzt hier unten sieht man, ich habe die Zupfnoter Demo Vorlage aktiviert, wenn ich jetzt ein neues Stück erstelle nämlich eins meine erste Demo ein neues Stück erstelle und dann in die Konfiguration gehe, in die Seitenbeschriftung, dann sieht man, dass das ist gemeinfrei und die oder Demo, dass das schon wieder eingetragen ist. Das heißt, in meinem Stück habe ich sozusagen aus der Vorlage einige Informationen übernommen. Besonders lustig wird es oder ähm, hilfreich wird es, wenn ich jetzt eine, jetzt hätte ich erwartet, dass er mir hier den Feind hochbringt, wenn ich jetzt eine XML-Datei nehme, und diese XML-Datei, nicht jeder, die, sondern diese XML-Datei in den Zupfnoter ziehe, dann sieht man, jetzt hat er hier praktisch das neue Stück eröffnet. Und spannenderweise habe ich hier auch schon Zupfnoter-Demo und das ist gemeinfrei eingetragen, weil er praktisch die, die ganzen Einstellungen, die ich gemacht habe, bereits aus der Vorlage übernommen hat. Man sieht hier auch da oben, er schreibt die Nummer rein und in den Titel, ja, der, ah, den Titel erkennt er nicht, Ergo schreibt auch keine, äh, keine Titelseite da oben rein. Gut, äh, auf diese Weise könnt ihr also euch Vorlagen erstellen und sich so das Leben einfacher machen. Ich mache das in der Regel so, dass ich pro Projekt, wenn ich also jetzt eine Notenmappe mache für unser Tischhafen Freizeit im Mohnbachtal, äh, dann lege ich einen neuen, einen neuen Ordner an mit einer, mit einer Vorlage für diese Tischhafen Freizeit wo ich dann die ganze Beschriftung etc. alles schon drin habe. Jo. Vorlagen ist in dem Handbuch ausgiebig beschrieben. Könnt ihr einfach nochmal nachschauen. Ich denke, das was wir jetzt erreicht haben, das ist der Stand, bei dem wir das bleiben, weil man damit sehr schnell sich eine Vorlage erstellen kann. Man kann sie auch ändern, indem man sie bearbeitet, wie jedes andere Zupfnoter-Stück auch. So viel mal dazu. Ich wünsche viel Spaß mit Zupfnoter. Tschüss.